LSD. Sie. Warum nicht? Ich bin dagegen. Die doppelte Mangel? Ja, Ich bin noch nicht blöd. Zwar Jugendliche. Ein bisschen für Geschichtsbücher. Aber es gibt böse Menschen von heute auf morgen. Wohin das Auge reicht? Das ist ja Ohne nur oben, oben Das Resultat? die drei Häuser am Bahnhof. <lacht> in Nenning, vier... Zurück in die Gegenwart. Doch dann kommt mit Startnummer Nummer 30 der 23-jährige österreichische Nachwuchsfahrer ...um hier Ferien zu machen. Dann immer Ich finde das einfach lächerlich. Zehn verletzt. Es ist halt 9 Uhr. Eine künstliche Befruchtung. La Suisse n'existe pas. Schweizer erwachen. Es wird weiter abgebaut. Alles casual. Es gibt kein Zufall. Ich lebe der Krieg. Es interessiert euch das wirklich? Bloß nichts anfassen. Zurück in der Schweiz. Gönn dir eine Affäre. Der Nachwuchs fehlt, und dann knüpft er es zusammen. Was soll das? Je steiler, je besser. Das wird sich zeigen. Überdurchschnittlich großes Hirn, nicht zufriedenstellend. Das ist ein Sketch. Aha, sie ist wieder mal eine Frau am Schier. Der Teufel mitten unter uns. Oder im nächsten Bild. Sie machen auf sich aufmerksam. Hm. Wieso soll ich Krankenkasse zahlen? Ja, irgendetwas. Weiter östlich gab es Meerwolken. 100% egal wie war's. Ein Kampf gegen Windmühle. Und als Feministin ärgert es mich. Reporter werden zusammengeschlagen. Doch die Veränderungen reichen tiefer. Guten Abend. Alright. So der Plan der Therapeuten. Und das geht immer bös blöd. 20 Jahre danach. Fazit: Doch es kommt noch schlimmer. Tendenz steigt. Das Prinzip ist einfach.